Ich möchte in diesen Kurs hier CSS hinzufügen, allerdings hier nicht direkt in den Kurs reinschreiben, sondern über die eigenen Dateien sollen die hier abgelegt sein und da soll also der Kurs drauf zugreifen. Dazu habe ich unter meine Dateien hier einen Ordner angelegt, den habe ich CSS benannt und in dem Ordner liegt dann eine CSS-Datei und die CSS soll dann für alle Kurse global in meinen Moodle gelten. Ich sehe hier über, diesen, über dieses Linksymbol, dass die Datei schon in einigen Kursen verlinkt ist und die werden mir auch angezeigt. Es gibt also fünf Links, also in fünf Kursen habe ich diese CSS schon in Verwendung. Im ersten Schritt mache ich folgendes. Ich gehe auf Bearbeiten, Einschalten und lege jetzt hier eine neue Kachel an. Die Kachel nenne ich dann einfach mal Orga und die blende ich dann auch aus, also Kachel verbergen. Und da lege ich jetzt eine neue Aktivität an. Und zwar, ich wähle Datei aus. Ich vergebe dann hier einen Namen, einfach CSS. Und hier wähle ich dann die Datei. Und dazu gehe ich hier auf Meine Dateien, gehe in den Ordner CSS und wähle meine CSS-Datei aus. Wichtig ist dann, dass ich hier einen Link zur Datei anlege, damit ich also diese Datei verknüpfe und nicht einfach eine Kopie anlege. Ich gehe auf Datei auswählen. So, Aktivitätsabschluss brauche ich nicht, den Rest kann ich lassen und ich gehe auf Speichern und Anzeigen. Mir wird dann hier ein Link angezeigt zu dieser Datei, da klicke ich drauf und dann kopiere ich aus der Browserzeile oben die Adresse raus, weil den Link, den brauche ich dann später. Die Verknüpfung zur CSS-Datei liegt dann im verborgenen Abschnitt Orga, das heißt ich muss und diese Datei oder diese Aktivität hier verfügbar machen für die Kursteilnehmer. Das heißt, ich klicke hier auf Einstellungen bearbeiten und auf verfügbar machen. Im nächsten Schritt schalte ich unter den Einstellungen im Profil den Editor aus. Das heißt, ich wähle hier unformatierter Text und benötige dann auf meiner Kursseite einen Blog also ein Textfeld, in dem ich die CSS dann verlinke. Bei MEBIS füge ich hier einen Block hinzu, wähle dann Textblock aus, gehe auf Textblock konfigurieren. Ich vergebe einen Titel, einen recht unschaubaren Titel, einfach mal so ein grünes Herz. So, ein ist jetzt der Inhalt, also ich verweise hier auf die CSS-Datei, das ist der Link, den ich vorhin aus der Browserzeile kopiert habe. Den gebe ich hier ein, damit die Datei verlinkt ist. Das lösche ich hier raus. Bei der Blockplatzierung sage ich jede Seite und ich schiebe das in die Fußzeile. Da fällt es am wenigsten auf und stört am wenigsten. Und hier mache ich auch nochmal Fußzeile links. Dann gehe ich auf Änderungen Speichern. Dann schauen wir uns mal den Kurs an und man sieht schon, es hat sich hier Einiges getan, dieses A, B, C und so weiter, das ist CSS, auch dieses Dunkel-Hell, wenn ich mit der Maus über die Kachel gehe, ist CSS. Aktuelles Thema wird hier angezeigt, das heißt, das Ganze funktioniert schon mal. So, der Vorteil ist ja, dass ich jetzt global CSS ändern kann und dass sich das dann auf jeden Kurs auswirkt, der mit dieser CSS verknüpft ist. Und um das mal auszuprobieren, mache ich folgendes, ich ändere... In der CSS bei Aktuelles Thema, da mache ich mal ein Symbol davor, vielleicht auch danach. Ich gehe dann wieder in meine Dateien, in den Ordner CSS. Und da lade ich jetzt die soeben geänderte CSS-Datei hoch. Ich gehe hier auf Überschreiben und auf Änderungen speichern. Dann schauen wir uns mal den Kurs an, ob sich da was getan hat. Man sieht hier noch nichts. Ich mache dann unter Windows-Steuerung 5. Und jetzt sieht man hier, also die Zeichen sind drin. Das heißt, jetzt hat sich die Verknüpfung aktualisiert zu der Datei unter Meine Dateien. Und das CSS ist hier aktuell. Was hier nicht funktioniert, ist die Schülerrolle zu testen. Ich mache mal Folgendes. Ich äh, mache diese CSS als nicht verfügbar, gehe auf Ausschalten, wieder, natürlich die CSS greift trotzdem, weil ich als Lehrer ja trotzdem darauf zugreifen kann, aber auch wenn ich jetzt die Rolle wechsle, als Schüler, dann habe ich hier trotzdem die Ansicht mit CSS, auch wenn ich Steuerung 5 mache, weil ich ja trotzdem darauf zugreifen kann, auf diese CSS, auch wenn ich jetzt hier in der Rolle Schüler bin, das ist ja nur die Schüleransicht. Deswegen habe ich mich jetzt mal als Schüler eingeloggt und wir schauen uns mal den Kurs an. Und wie man sieht, jetzt hier kein CSS, weil ich habe die Datei, die Datei als nicht verfügbar gekennzeichnet. Ich mache jetzt mal als leere Folgendes. Ich gehe wieder auf Bearbeiten einschalten und mache die CSS jetzt als verfügbar. Dann gehe ich wieder als Schüler eingeloggt rein und jetzt sieht man hier, also die CSS greift jetzt, weil ich eben die Datei als verfügbar gekennzeichnet habe. Ich kann das CSS auch hier über den Block ein- und ausschalten. Wenn ich hier auf Verbergen gehe, dann habe auch ich als Lehrer das CSS nicht und natürlich auch aus Schülersicht nicht. Wenn ich hier aktualisiere, ist die Ansicht ohne CSS. Und wenn ich das Ganze wieder anschalte, das heißt, ich gehe hier auf Anzeigen, dann habe ich als Lehrer mein CSS und wenn ich hier als Schüler reingehe, ist es auch wieder da.